Hallo und herzlich willkommen hier bei der Sonderausgabe, äh, nämlich Trash-Wichteln. Und heute ist eine mega, mega Sonderausgabe, denn einmal bin ich nicht da, wo ich immer bin. Also ich bin zwar im Keller, aber nicht im richtigen Keller, also nicht in meinem Keller, sondern in einem viel schöneren Keller. Der ist schön warm, der hat einen Boden drin, den richtigen und so, ja. Und ich habe eine ganz wundervolle Dame neben mir. Ja, die Ina ist da. Der ah. Gaming-Unicorn äh, hat diesen Raum für mich hier bereitgestellt, denn... Äh, Leute, ich habe ja aufgehört, diese Dinge zu tun, die ich jetzt gerade tue, nämlich irgendwelche Videos aufnehmen und labern und spielen. Und deswegen ist mein Keller im Moment leer. Und ja, und Dina hat mir bei Asyl gegeben. Ähm, ja, gut, sagen wir mal so, das, der schönste Zweck ist jetzt nicht, weil wir müssen nämlich 45 Minuten mal irgendein Kackgame spielen. ja, Und äh, wir haben es gerade installiert und schon mal ganz kurz ins Menü geguckt. Es ist so kacke, es hat natürlich nicht mehr Audioeinstellungen. Es wird wundervoll. Hey, Ja, und, äh, ja, vielen herzlich willkommen. Ich habe das Spiel geschenkt bekommen, jetzt also muss ich mir kurz die Liste noch mal anschauen, von Batch. Batch, vielen lieben Dank. Und, äh, als nächstes ist dann Alex Boom morgen dran. Ähm, ja, und ihr wisst, worum es geht, ja. Weihnachtsfeestellen jeden Tag ein neues Kack-Game, äh, von Streamern oder von YouTubern vor euch gespielt. So, fangen wir direkt mal an. Machen wir kurz dieses Gedüdel aus. Oh Gott, ist das, äh, fandst du das schön? Ja, war voll die schöne Musik. Oh ja, okay. Ah oh, ja. So. Ja. Was ist denn das Game? Äh, ja, hätte ich vorher gucken müssen. Z. Weil das steht jetzt Narco Game, also von Narco Games. Hart, Boy. Z-Boy? Hard Z-Boy. Was ist mit Hart und Z-Boy? <lacht> Hardcore Z-Boy oder was? Hardcore Z-Boy, ja. Hard hardcore Z-Boy heißt das Spiel. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch, Guck so wie mal, ich immer bin... wie hardcore das wird. <lacht> das gucken wir auch noch. Also wie immer, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet, ich habe mir nicht so zu, also blind. Ja, ich bin dein Spiel war auch blind eigentlich. Ja, es war der, engelhafte der Zerstörer. So, ähm, ja, Multiplayer coming soon, ich hoffe nicht, aber wir schauen erstmal rein, wir wollen gar nicht so negativ hey, genau, ja, du ist, weißt ja noch geil, das ist ja ja geil. Du musst direkt loslegen. Ich hab doch nichts gemacht. Ah, ja, was musst Musik? du tun? Du musst die, ich glaube, ah. springen? Ja. Und die Gehirne einsammeln. So. Oh. Du bist ein Zombie. Ja, aber So jetzt. ja, ja, jetzt, jetzt bin ich drin. Uh, wow! Wow, oh, Backflip. Backflip. Hä? Okay. Kamera, wo ist die Kamera? Hä? Hä? Kannst du dich noch umdrehen? Nee, aber ich stelle einen neuen Rekord auf. Eine Minute gespielt, das ist schon kaputt. Aber der Rekordgeber dauert oh, 20. Also 15. auch. Vielleicht in eine neue Dimension. Und ich Escape drücke dann ich ja, Schon Wieder ist mein Oculus, Oculus Link angegangen. Ich weiß nicht, ja. vielleicht. Das Spiel ist. Das Spiel. Zerstört meinen Computer. Also Take Two. Take Two, ja. Yeah. Wir tun einfach so, als wenn das nicht passiert, also, als wenn das nicht passi passiert wäre. Musik, ey. Aber wie kann ich denn jetzt. Äh, ach, äh? Wie, wie hast du dich jetzt. Das ist doch die Maus, nee. Keine Settings, also wie man laufen kann. Also wie Steuerung, Dinge. Das Spiel geht immer aus, wenn er escape. Drückt, oder? Ja, man kann es nicht pausieren. Unreal Engine, warte das mal. Das Setting? Hm? Nix geht hier. Ich mache mal eben Reset. Wird das so, wie es gedacht ist, gespielt wird? Was ist denn. Was will man denn da auf dem Multiplayer machen? will man denn spielen? Hä? So, komm, ich versuche es mal. Also, nach rechts hat er sich gedreht. Muss ich vielleicht früh genug nach links drücken, oder so? Jetzt irgendwie nach links? Darf ich überhaupt die Maus berühren? Mach mal ganz ohne Maus. Ich glaube, ich muss einmal nach rechts drücken, oder so? Das ist auch echt total beschissen, Startet, sondern und ist er einfach direkt zum Hindernis. Ach. Ist das etwa wieder ein Spiel, was ein Student in seinem Sch ja. während seines Schule als Projekt äh, entwickeln musste? Auch hundertprozentig. Auch wieder so ein Ding, ne? Mach mal irgendein Spiel bitte, egal was, und äh, dann schauen wir mal, ob du deine Note verbessern kannst. Ja, ja. Note ist nicht verbessert, denke ich mal. Aber wir haben das Ich würde auch mal gerne sehen, was mein höchster Rekord bis jetzt war. Da gibt kein da gibt auch keine Rankliste oder so, ne? Ich hätten die zwei Studenten miteinander reden sollen. Oder der eine hätte das ja geschafft. Wow. Nach links. Oh Gott, im Himmel. Es wird immer schneller auf jeden Fall. Und? Gott, Ida, das ist noch schlimmer für 45 Minuten. <lacht> Danach hast du kein Gehirn mehr. 122. Aber wieso Record 122 und Brains 41 müsste das nicht an den äh, Anzahl der Gehirne gemessen werden, die man auch gesammelt hat? Wird man dann schneller durch Gehirne? Ich nicht. Ich mag ein No-Gehirn-Run. Und die Frage ist, warum liegen die Gehirne auf der Straße herum? Ja, und warum hat mein. Zombie in Ruhle Hut an. Auf. Das ist doch gemein. Das ist doch, geil, du bist einfach. Wie süß einfach die Häuser gestaltet sind. Das eine Haus, da sind die. Die sind so groß, die Balkone. Du bist voll der Monster. Ach so, von stimmt. Ihnen. Ja. Ja, gut, es war kein ähm, Architekturstudent oder so bestimmt, ne? Nee, das auf keinen Fall. Das sind gar keine Hindernisse jetzt mehr. Ja, die sind auch ein bisschen crunchy, wenn man hört so das ja. Geräusch, wenn der die Gehirne isst. Ja. Oh, schwer. Sieben Minuten erst. Ja, ich wünsche oh. dir viel Spaß oh Gott. auf jeden Fall noch, ähm, 40 Minuten dieses Spiel zu spielen. Gut, ist die Musik ein bisschen ruhiger, jetzt fühle ich mich auch selber ruhiger. Okay. Da Nur wenn ich sterbe, muss ich auswandern. husten. Warum? Was? Nur wenn ich sterbe, muss ich husten. Bist hm. du Wesen? Das ist das das mehr mehrere Tracks. Das ist echt fies. Wie soll man denn so schnell dann reagieren können? Oh, das Lied hatten wir noch nicht, oder? Ich muss schon wieder husten. Diese? So. Tod durch Husten. Ne, sie hatten wir noch nicht. Das so ist ein Cover. Oh. Das Lied kenne ich doch. Hä? Sicher? Konzentrieren Sie sich! Was ist jetzt los? Okay, Ina, sag mal, welche, was soll ich denn schaffen? wie ähm, Rekord 200. Haben wir schon? 200? 200? Nee, 200 das 200 ich, schaffen nee 122. Ach, man kann gar nicht rüberspringen springen. Nee, ich glaube, da musst du ausweichen. Alter. Okay, das Lied ist auch neu. Die haben echt viele Specks drin, ne? Also bis auf, dass die Steuerung echt kacke ist, ist das Prinzip wie von so einem normalen Handy-Game eigentlich, oder? Ja. Also es ist jetzt nicht ganz... Mega kacke, aber schon sehr kacke. Ich kann so eigentlich so 10 Minuten Spaß damit haben und dann sollte man das Spiel ja, aufhören. Aber wir müssen 45 Minuten damit Spaß haben. 45 Minuten lang Gehörnekuspern. Jetzt auch wirklich Konzentration und jetzt ja. werden wir 20. Schaffe ich noch? jetzt schon so schnell. Oh, shitty Was ist, wenn ich nur am Rand laufe? Ich kann ja auch am Rand stehen, Lieben. sehr lange zum springen deswegen muss man immer gut abpassen wann der springt möchte jetzt hast du nicht gedrückt ich habe nicht so einmal gedrückt sondern musst nur einmal drücken Oh, aber der effekt vom blut das ist schon sehr liquid also dort man hat so ein bisschen dieses glänzen auch gesehen also sehr gut äh, animiert dieser sieht eigentlich ganz cool aus manchmal aber Boah. Also ich habe extra geschaut, ne, so ein bisschen, wo ich verschenkt habe, dieses Spiel, als ich es verschenkt habe, dass es nicht also das dass so es spielbar scheiße. ist. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, welches ich verschenkt habe, aber das sah auch nicht so kacke aus. Ich bin deswegen bin ich sehr gespannt. Wir sind einfach nicht Arschlock genug dafür. Das war auch kacke. Das, die Melodie zum Beispiel. Ein bisschen länger durch damit du es lieb weiterhören kannst das ist doch von Skrillex. kann ja sein dass das nicht ähm, copyright Dingbums ist mal ein bisschen länger durch oh. Jetzt ist das irgendwie anders Wie soll man das denn sehen? So jetzt, ich höre immer erst die Musik bei dir und dann erst auf meinem Headset. manchmal, aber nicht immer. Why? Das ist nicht. Jetzt ist doch hier ganz chillig. So. so, Ina, gleich darfst du auch mal. Was? Ne, du darfst du das <lacht> doch auch mal. Schau es dir genau an. Schau es dir genau an. Jetzt, also so geht's noch, aber. Das war Glück. Oh. oh nein, da kann man auch mal sterben. Aber ich verstehe nicht, wie das mit dem Rekord. Das habe ich noch nicht. Wie lange man durchhält? Kann ich auch nicht irgendwie was anderes machen? Ich kann nur springen. Ja, der Rekord ist tatsächlich, wie lange man sind die Sekunden, die man durchhält. nur Sekunden. Ja. Ja. Aber sollte Rekord nicht eigentlich das höchste sein, mein Rekord? Boah, ich. Soll ich noch ein bisschen mit dem Kasuch, ähm, dich begleiten? Ja, machen wir euch bitte. Das ist, ich glaub, das ist ganz gut. Das sieht echt aus wie eine crack ich muss erst das Lied abwarten. Ja. Sollte, sich bei... Sollte sich bei ihm melden, bei dem Programmierer. Also bin ich noch um, äh... Musikalische Untermalung braucht für eure äh, Spiele, ja? Ja. <lacht> da bin ich eure Frau dafür. Oh Gott. Das war unfair. Oh. Oh, da war... Oh. Die mach du mal. Hä? Einfach links, rechts springen. Okay. Springen mit äh, Leertaste. Ja. Sehr ja. ja. Okay. Schon bis 11. Du darfst erst aufhören, wenn du bei 50 bist. Okay. Das ist auch eine gute Taktik einfach, äh, den Gast äh, hier streamen, äh, spielen zu lassen. Also da kann ich ein paar E-Mails... Ich spiele das Spiel jetzt durch. Da links, ja. Ich sehe auch sehr viel Microtransaction-Potenzial irgendwie, so andere Skins und so. Andere Hindernisse. Alles noch einbauen. Ach da. Das ist echt, wie soll man da? Muss man ja wirklich richtig hart reagieren, ey. Was, 50 Sekunden muss ich durchhalten? Oh no. Oh no. Oh no. Alter, wie soll ich. Aber ich habe 56 geschaltet. 65. 65. 60. 60. Soll ich nochmal? Mach gerne noch einmal. Ja. Und dann werde ich nochmal nach dieser Pause also dann. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal, ja. Es ja. ist wirklich ein traumhaft schönes Spiel. Das die kenne ich auch. Command Conquer. wohl nee. Der Anfang war nur so. Kluspok, neues Klauschen. Wow. So run, pass auf. Fuck, Knappi. Ah, Knabby. kann mach ich nochmal. Wie oh, viel haben wir? ach. <lacht> <lacht> Fuck. Prost! Darf ich immer die Zweihand-Taktik machen? Aber diese Dinger sind ja immer gleich, ne? In der Mitte. Leidet schon. Noch hm. 20 Minuten. 25 Minuten. Hm. Also oh, ich fand ist ja entspannend. Guck, oh, wie viel gehören oh. Oh Gott, Komm. im Himmel. Oh. oh. Ah, jetzt wird's wieder schlimm. Oh, was war das denn für ein Mega-Glitch? Man kann so mehr miteinander springen. Das war der Rekord jetzt, oder? Ja, 164. Geil. Pass auf, jetzt jetzt habe ich den mega äh, pass auf. Ja, wenn nachher schneller ist, ja, wenn er schneller ist, dann kannst du weiter... Äh, Distanzen springen. Nicht so. Jetzt nicht greedy werden. Mit naja, okay. Dem jetzt. Ja. ja. <lacht> ja. Oh <Mann>, <lacht> nein. wenn man länger drückt, passiert auch nichts. Und doppelt? Nee. Doppel Dinge. Dann hätte ich sie eben müssen, weil dieses eine Teil davor war. Die Musik hatten wir auch noch nicht, oder? So, das ist das Lied, was ich meine. Von Skrillex. Echt? Ja. Gott, ich denke schon, dass es ein neues gibt. <lacht> In Richtung. Ach so, wenn man kurz... So ein bisschen System of a Down. A system of a Down. So. Over Down. Ich rieche den Reis schon. Hm. Das ist mein Angstschweiß. Der frisch gemachtem kochten Reis? Bitte? Mein Angstschweiß kochten Reis? Hm. Ja. Ja. Reiswasser. Aber jetzt wird es irgendwie wieder so schnell, dass es... unkontrollierbar wird. Es ist nur Glück. Ab jetzt. Ja, wenn man so genau gegen die Kante läuft, ne? Wie war das? 164? 162, ne? Ja. Aber was machen die Gehirne denn? Ich weiß es nicht. Es gibt ja noch nicht mal irgendwie so eine äh, Liste, so wie bei dem äh, Engelhaft Zerstörer. Engelhaft Zerstörer. Und ich übrigens jetzt auf Liste 7 bin, möchte ich nur mal kurz noch mal betonen. Ja. So, wenn ihr es nicht gesehen habt, ja, guckt äh, bitte auf, auf das YouTube-Video von Ina. Das verlinkt man natürlich auch. Sie hat engelhaft Zerstörer gespielt und ist auf Platz 7 der Weltrangliste, Leute. Platz 7 der Weltrangliste. Das werde ich in meinen Lebenslauf schreiben. Ja, ganz auch. Ganz auch. Das, das macht mich am meisten aggressiv. Ja. ja. Und warum hat dieses Gehirn unten eigentlich so einen komischen, ich weiß nicht, das so einen Stiel? Das Stammhörn. Ja, aber das sieht doch nicht so aus. Doch, klar. Ja, nicht ganz so hoch nicht ganz so weit. das hat so ein kleines Nutz da unten dran. Und am Stiel. Soll ich, soll ich eine Abbildung von einem Gehirn in eine Kugel? Das ist so, als wenn da so was drin hängt. Können so, oder? Gehirn. Ja, die haben noch ein Stück Rückenmark da mit drin. Wahrscheinlich La das. Das kleine Hirn hat da mit reingenommen. Das sieht aus wie dieses das Ding kleine hinten. Das kleine Hirn und das Rückenmark. Mann, der hat sich richtig Mühe gegeben. Ach, scharf jetzt. Hm. Vielleicht wird das mal geschenkt. Batch, ne? Halt sie ihm heim! Da ging das Spiel auch. Ja. Falls sich jemand dieses Video wirklich anschauen sollte, bis zu diesem Punkt, wenn es wirklich eine Person geben sollte, ja, schreibt bitte einen Kommentar drunter äh, und Batch erhält dieses Spiel auch und muss es auch spielen, ja. Ob er es dann auf seinen Kanal macht oder bei Twitch ist es mir vollkommen egal, er muss dieses Spiel auch mindestens, was haben wir jetzt, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde spielen. Eine halbe Stunde spielen, ja. Nimmst du diese Challenge an, Batch? Ja, muss er. Oder kriegst du kalte Füße? <lacht> keine Eier, keine Eier. Ja, genau. So sieht's aus. Gott, das ist einfach so scheiße. Ich finde, wir sollten das auch jedem aus der Valley schenken. Also ein, ein teurer als ein Euro. <lacht> Wollt der? der das wäre ein Spaß eigentlich, oder? Was, das Verlosen? Ja nicht Verlosen, Und wenn sondern... der Multiplayer dann kommt? Oh Gott, ja, aber was für ein Multiplayer wollen die denn hier machen? Nebeneinander laufen oder was? Vielleicht hat er ja einen Discord, der Entwickler. Ja. <lacht> können ja mal fragen. Ich kann hoffen, dass der überhaupt ein Handy hat oder so. Und Schmutz. Vielleicht hat er noch ICQ. Cool. Aber so ein Zehner wäre mir das wert. Also wenn das Spiel wirklich unter einen Euro kostet, zehnmal zehn kaufen. Zehnmal verlosen. Und zehnmal verlosen. Game of December 2021. Ja. Ohne zu verraten, welches Spiel. Das Valley of Games äh, Weihnachtswichteln wäre es dann. Das offiziell, also das, das öffentliche Weihnachtswichteln. Nee, wichteln wäre ja falsch, ne? Nee, Weihnachtsschenken einfach. Ja, 200. Ich würde ja sagen, du musst aufhören, wenn du 200 erreicht hast, aber. Ja, darf ich dann aufhören? Oder muss ich aufhören? Ja, aber du musst ja 45 Minuten, oder willst du dann fünf, die anderen 20 Minuten hier andere Dinge sprechen. Was könnte man sprechen, wenn man das Spiel als Grundlage nimmt? Zombie-Apokalypse? Ja, da hat man doch alles durchgesprochen mittlerweile, oder? Also ich meine, durch die ganzen Filme und Serien ja, und aber sowas. Was würdest du denn machen, wenn jetzt äh, so wie bei Walking Dead? Hast du das schon mal durch. Hast du das nicht auch schon mal durchgespielt, wie wir das laufen würden? Wie würdest du dein Haus verbarrikadieren? Würdest du noch irgendwie, würdest du auch ähm, Geschäfte plündern gehen? Oder hättest du genug immer ein bisschen für ein paar Wochen zu Hause, um deine Familie zu versorgen? Hat man denn Vorbereitungszeit oder nicht? Ähm, bei der Zombie-Apokalypse hast du ein bisschen Vorbereitungszeit, ja. Okay. Aber ich kann dir nicht sagen, wie lange. Wie lange hat das gedauert, bis Coloni überall verstreut war? Drei Wochen, Über nee, ein paar Monate. Überall verstreut? Mhm. Ja, von, man sagt ja Dezember und im März war es ja bei uns, ja, ne? Hättest du. Drei Monate. Also, das wäre dann Option 1. Du hast drei Monate Zeit sich darauf vorzubereiten. Drei Monate? Ne? Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass der Coronavirus alle in Zombies verwandeln würde. Ja, sagen wir mal, ich muss ja erstmal raffen, dass es wirklich sich spreadet und so, und dass das ne, dass das halt was Schlimmes ist, das dauert ja dann auch wieder, ne? Ist erstmal so ein bisschen Fahrt auf. Und sagen wir mal einen Monatsvorbereitungszeit. Also wenn ich einen Monatsvorbereitungszeit hätte, dann würde ich schon mein Haus, die Eingänge verbarrikadieren. Wie? Zombies ähm, so sind... Doof und dumm, da reicht einfach eine ja, aber du musst Barrikade. Auch noch rein, um da können. Ja, da kommt dann so ein, so ein Schloss dran. Ach so, Zahl. Okay. Hier so ein Kettenschloss vom Fahrrad. so kommt da dran. Okay. Da trafen die nicht. Okay. Ähm, aber so, ne, verbarrikadieren ver ver ver unten und wir haben hier hinten haben wir einen Balkon, einen kleinen. Ja. Und wenn es irgendwann zu viel wird, dann würde ich hinten über den Balkon würde ich dann fliehen. Und ich würde mir vorher auch schon eine äh, andere Stelle die bisschen abgelegen ist im Wald, die würde ich mir schon aussuchen. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe schon mal so einen Schnell rausgesucht. Also ich wüsste schon wohin ungefähr. Aber da müssen man natürlich ein bisschen vorbereiten, ne? Da müsste natürlich. Ja, aber wo, den... mit dann im Wohnwagen, oder? Oh, das ist auch echt wenn Wohnanhänger, ne? Naja, ja, aber. Ich habe mit dem Wohnwagen rumfahren die ganze Zeit. Ja, aber irgendwann gibt es kein Benzin mehr, weil alles ja. leer geräubert wurde. Also auf jeden Fall würde ich irgendwo in den Wald abseits, wo nicht so viele Menschen sind und da bin ich ja froh, dass ich mit dem Land wohne irgendwo. Ähm, weil da sind ja auch weniger Zombies. Dann würde ich da irgendwo versuchen, mich zu ver ver ver verbarrikadieren. Ja, das Problem ist halt, wenn du da nichts hast, du kannst ja ja, willst du denn einen Baum, also nehmen wir mal an, du hättest jetzt dann halt nicht deinen Wohnwagen, aber den könntest du auch nicht wirklich lange, glaube ich, äh, halten, wenn so eine Horde Zombies ähm so ein, so ein Wohnwagen, der hält schon ein paar Stunden. es nee, ist wirklich schwer. Ne? Ja, so, Haus, was ist denn das mit ist so einem sicher? Boot? So ein Hausboot. Ein Hausboot Da der hättest der ja hm? du ja Glück. Ja, das ist auch nur ein kleines Sportboot, was meine Eltern haben. Ja gut, aber ein Sportboot? Ist auch ein Boot, ja. Aber so ein richtiges Hausboot, da hättest du echt, haben die so eine Wasseraufbereitungsanlage? Nein, nee, ne? nee, das ist wirklich nur ein kleines Sportboot. Mit vier Leuten drauf rumbleiben. Aber du hast auch keine Kabine wo du wirklich reingehen kannst, äh, um da dann auch mit vier Leuten zu pennen oder so. Gut, ich hab das... Keine Küche und sowas halt, ne? Ich glaube früher oder später. Also man stirbt wahrscheinlich sehr langsam. Das, das wird das Miesen sein daran. Verdurst oder verhungerst oder so oder irgendwelche Krankheiten, wo du jahrelang nicht geduscht hast oder sowas. Also gut, Krankheiten, weil du gehst ja im Badesee duschen oder baden. So. Ja, Irgendwie finde ich schön lieber sowas hier spielen. Ja, das stimmt. Gehirne sammeln. Also als Zombie lebt es sich ja eh auch ganz gut. Aber ne? was ja schon mal praktisch ist im Gegensatz zu den Amerikanern, wegen der Bauweise, wir haben Jalousien. Wir so. brauchen unsere Fenster ja eigentlich gar nicht mit Holzbrettern oder so zu verbarrikatieren. Wir machen einfach die jalousien runter. Du meinst sie sehen es da nicht aus? Nein, das reicht ja schon um deine Fensterscheibe zu schützen. Das stimmt. Also, du kannst sie einfach runterziehen, das war's das dann. Ne? Da kriegt ja keiner mehr, kriegen die Zombies nicht ähm, nee. hoch. Ja, das kann die nicht hoch. Die können auch ruhig ihren Kopf vergegenbärmen, dann passiert auch nicht so viel. Nee, da passiert eigentlich gar nichts. Ja, das ist aber eigentlich safe. Du du hast hast halt einfach schalosieren runter. Nur Wasser? Ja gut, Wasser. du musst natürlich irgendwie... Klar, wenn du eine Monatszeit hast, dann kannst du dir natürlich noch irgendwie Kanister oder so... Ähm, noch besorgen, aber... Und viel, viel Katzenfutter. Viel und viel Katzenfutter, ja. Obwohl, wir haben ja zwei Katzen, dann könnte man so eine Katze mal rauslassen und die guckt dann nur, ob Zombies da sind. Oder die Katzen essen zur Not. Zombies? Nein, ihr. Achso, die, Kat die Katzen. Achso. Oh Gott. Aber es reicht nicht für vier Personen. Nee. Meine Co Fische reichen auch nicht für eine Person. Können die Kinder, können die Katzen essen. Und dann könnt ihr eure Kinder essen. <lacht> Nein, aber ich hab, ich hab mich ja auch schon mal ich hab das auch schon mal durchgespielt. So Wie wird das wohl hier aussehen, wenn hier irgendwie... So, plünderer äh, dann auf einmal. Weil du bist ja nicht nur, ähm, nur nicht nur die Zombies sind die Gefahr, sondern ja auch Leute, die an deinen Scheiß wollen, den du vielleicht in deinem Keller gebunkert hast, weißt du? Ja, da ja, habe ich mit Sabrina schon mal drüber gesprochen. Also Sabrina wäre auch so eine, die halt auch viele Leute aufnehmen würde und sowas. Würde ich gar nicht. Gar nicht. Die können alle verrecken. Die werden mir irgendwann ein Messer, ein Herz reinstechen, wenn ich darauf achte. Nix da. Nur wirklich so, wo man Vertrauen zu hat, die man kennt, aber Fremde niemals. Ich bin auch so ein Fremder, ich wenn ich irgendwie seht, Keine Ahnung, da ist jetzt eine Person, die hat sehr viel Zeug oder so. Ich meine, wir sind in der Apokalypse, ne? Da sterben Menschen die ganze Zeit und nicht um dich herum, seit Wochen, Monaten. Da wird man schon ein bisschen... Ich glaube, da steht man das ist. Irgendwie, man steht sich äh, nur noch selbst am nächsten, ne? In so einer Situation. Da genau. ist nur noch äh, überleben, überleben, überleben. Weil du musst dich ja in die Situation dann reinversetzen. Jetzt würd es natürlich auch nicht machen, aber... Dann, wenn es soweit ist... Dann ist es wirklich bis oder Stirn. Ja. Oh Gott, so deep Talks, ey. Ja, wenn wir jetzt schon das Spiel nicht so viel angeben. Nee, das ist eigentlich nur rechts <lacht> Links laufen und springen. Gott. Wir müssen hier nur die Kellerfenster irgendwie zumachen. Die braucht einen Dieselgenerator, damit wir noch zocken können. <lacht> <lacht> Aber was, wenn das... Wenn wir müssten das eigentlich irgendwie, dass wir über Solarenergie dann Strom bekommen. Ja. Ja, stimmt. Würde es dann das Internet überhaupt noch geben? Nee, natürlich nicht. Wieso? Ja, irgendwann gehen ja dann auch die Kraftwerke, wenn dann nichts mehr gewartet wird oder so. Die laufen noch nicht unendlich, oder? Ja, aber vielleicht sind ja ein paar coole Admins, die sich in die Rechenzentren verstanden haben. haben oder? Ja, vielleicht, ja. Die halten dann so die letzten New World Server oder sowas dann offen. Oder Genshin und das ist natürlich der Vorteil, wenn man auf erneuerbare Energien geht, Leute. So ein Kohlekraftwerk, das betreibt sich nicht von selbst. Nee. So ein Windkraftrad schon. Aber wie lange kann man das wartungsfrei halten? Ja, das muss man dann abholfen. Komm, ich will noch einmal 200 schaffen jetzt. Kann ich kann ja mal einen Blick nach rechts werfen. Wie lange laufen eure Windräder ohne Betreuung? Wie lang laufen die Windräder ohne Betreuung. In der, nehmen wir an, eine Zombie-Apokalypse kommt. Könnten die ohne das in, also könnten die so lange Strom erzeugen ohne. Ja. Simon sagt, ja. Antwort ist ja. Also wenn Strom, Kohle und sowas schon längst abgeschaltet ist, ja, Windkraft wird immer noch erzeugt, Leute. Und Wasserkraftwerke sollten dann eigentlich auch laufen. Wobei da kann ich mir vorstellen, dass da die Wartung ein bisschen anspruchsvoller ist. Simon sagt auch nein. Also, wir sind safe. Wir sind safe. Mit der neuen Regierung jetzt. Ja, mit den Grünen. Leute, Grüne war super Wahl. Er wollte nicht politisch werden. <lacht> oh Gott. Jetzt oh, hab ich wieder vergessen, links zu drücken, wenn man so links vorbei sliden will in dieser Scheiße. <lacht> nein. Das ist einfach schlimm. Das ist ganz warm. Hier unten. Ja, ja, ja. Soll ich die Tür doch mal wieder aufmachen? Ja, mach mal auf. Ich bin ja froh, dass ich heute hier sitzen kann. Gestern war ich ziemlich platt, muss man sagen. Ähm, okay, du hast die Booster-Impfung genau, bekommen. Genau, booster bekommen und äh, ich bin jetzt ein bisschen moderner. Und das war auch... diesmal ähm, schlimmer als bei Biontech, muss ich sagen. Aber ich konnte gestern Abend zocken noch am PC, das ging ja noch ein bisschen. Also alles easy schneezy. Weil es mein Video ist, und mein Kanal, kann ich es ja sagen: Lasst euch impfen, Leute. Und alle, die was anderes unterschreiben, werden einfach gebannt. Das ist mein Recht, was ich habe. So. Aber das Thema auch abgehakt. Wunderbar. Ich habe übrigens gelesen, dass heute irgendwas passieren soll am 4. Dezember. Also, wir nehmen gerade auf am 4. Dezember. Oh, heute was meinst soll du denn? irgendwas passieren? Ich habe auf TikTok gesehen, heute passiert was. Heute kommt die Wahrheit ans Licht. Wow. Ach, du meinst. Äh, irgendeine, Verschw irgendeine Verschwörung. Irgendwas passiert heute. Also, ich weiß, dass eigentlich heute der Koalitionsvertrag soweit von SPD fertig gemacht wurde, oder? Abgeschlossen wurde. Und dass jetzt noch die Grünen und FDP zustimmen werden. Montag, Dienstag und am Mittwoch soll der Scholz dann Heute soll aber was passieren Bundeskanzler also werden. Der Google-Mann. Ja, ja, ja also oh, hast du so ein nee, äh, schwobler telegramm Nee, nee. Das wäre mega. Oh, Ina, ich jetzt. Ich hab jetzt, hm. das wird wieder ein neuer Rekord. <lacht> ein Kackgame, echt. Da. Ja, 4.12. Wahrheit. Okay, warte. Ja, mach mal, guck mal bitte. Was ist für eine Wahrheit. Globale Krise, die Zeit der Wahrheit, Internationale Online-Konferenz. Wer konferenziert denn Irgendein da? ein Video worden. Wenn jetzt noch einmal so ein Ding da kommt, ne? Guckst mal die Twitter-Trends oder was? Äh, Tiktok. Ach, Tiktok-Trends, okay. Ich guck mal Twitter-Trends, das ist mal sehr interessant. Habe ich habe auch recht früh erfahren, dass die Wendler jetzt einen Onlyfans-Account haben. Ja, stimmt. Also wahrscheinlich nur die Laura Wendler. Ich glaube aber, wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen darf, dass sie sehr stark überredet werden musste, um das zu machen. Meinst du? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ja. Ich bin auch nicht so glücklich auf den äh, Videos oder Stories dazu. Hast du gesehen, was? Hast du ein paar äh, Ja, ja, das ja. Das wäre wirklich ein Skandal. Ja, die ist mit dem Rechtsextremen zusammen, also äh, und äh, man nickt da ja alles ab, ob das da mit rechten Dingen zugehen kann. I don't know. Mit, mit rechten Dingen geht es auf jeden Fall. Auf. Mit rechten Dingen geht es auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob man das dann nur noch unter dem Deckmantel der Liebe äh, irgendwie mitmacht. Keine Ahnung. Aber jetzt werden wir schon wieder deep. Sehr deep, ja. Wendler ist sehr deep Deep Talk. Wenn ich nur einmal 200 schaffen, dann ist es doch, dann ist es doch vorbei, oder? Äh, du oder? musst noch sieben Minuten. Gott im Himmel. Aber guck mal, wir haben ein bisschen Zeit überbrücken können. Ja. Also wenn dir überhaupt noch jemand zuguckt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es haben alle schon abgeschaltet. Ich würde schon, ich würde abschalten. Obwohl, das dem ein Zombie-Talk. Ja, das ist lang. <lacht> aber mhm. oh, der kann schon... Der kann schon richtig krasse Backs. Oh Und du hast immer noch nicht 200 geschafft. Ne. Vorher darfst du es eigentlich auch nicht aufmachen. Ich musste auch in die Top 10 kommen. Ja gut, aber... Ja gut. Ah ja, deins ist ein bisschen schwieriger. Das Spiel war ja nicht so random wie das hier. Aber du hast Alt-F4 schon gespielt. Oh Gott. Obwohl das ist sehr lustig war, muss ich sagen. Alt-F4 ist ein richtig gutes Spiel. Ich muss sagen, diese Bauzäune haben echt die Hitbox des Todes. Ey. Ja. Das ist doof, diese Lücke dazwischen. Du musst da immer so ein bisschen nach rechts laufen, weil du sonst gegen den in die linke Absperrung da knallst... Oh Gott. Wow. Alter, also, ja wie genau wie viel Ja, klar. Ja, genau. Die Uhren. Das ist eine Bewertung. Die Bewertung muss man noch machen. Hat es mehr Soundtracks als das andere Spiel? Ja, ist schon. Obwohl ich solche Musik finde ich immer so unpassend bei Spielen. Weil ich kann ich einen noch so Jack machen, ne? Genau. Außer bei Doom. da ist es okay. Doom ist aber auch so sehr schnell ne? und anstrengend. Aber das Doom Eternal ist einfach nur. Kannst du keine Stunde lang spielen und ohne danach Kopfschmerzen zu bekommen. Achso, echt? Ist das schwer? Das ist, das ist schwer, ja. Hast du mal gespielt, ne? Ja, ja, ich hab das auch. Hm, ich hab da so einen coolen Unicorn-Skin. Ja, ich kann mich daran erinnern, das ist schon was her. Das ist 2020. Hm, könnte auch 2019 gewesen sein. Das ist Oh jetzt, so jetzt wird die. In die Metroid Runs? Ja, ich habe schon, ja. Aber irgendwann ist es einfach nur noch belastend. <lacht> das ist auch belastend. <lacht> <Müll. lacht> oh, Diese Wartezeit cool. auch immer, weißt du, wenn das Ding ist, sofort weitergehen würde. Und da musst du Glück haben, dass nicht direkt so eine Barrikade vor dir ist. Speed 1000 ist dann direkt, wenn du abbiegst, wie willst du denn da noch reagieren? Also, also das ist irgendwann gar ist, nicht möglich. Es ist einfach Ende, aber... Gott. Ja doch, das geht durch. Der Reißhocher piepst, was passiert dann? Ist der Reis fertig. Okay, wohl da keine Ja. Aber der, der kann dann der drin bleiben. 24 Stunden warm geblieben. 24 halten. Stunden? Ja. Da wachsen da nicht allmögliche Bakterien da drin? Keine Ahnung. Geh erstmal mit. Das schmeckt würzig gerade dann später. nee aber ich habe verdient. ist ja eigentlich steril dann drin, oder? Weil du hast es ja abgekocht, ne? Ja, eben, da kommt ja da nichts mehr rein. 24 Stunden hält der warm, cool. Das Curry machen und um, können wir, dann kriegt Stefan gleich seine Belohnung. kriegt ja. indisches äh, Curry. Ja, ich bin hier zu Gast, benutze einen anderen PC, ja, und krieg da auch was zu essen für. Das ist Premium. Profitiert er ja von meiner Kraft. Aber nur, Weltraum. wenn ich hier 200 schaden könnte. <lacht> nein, nein, sag es nicht. Ich glaube. Ich ich ich nicht glaub, es glaube. extrem. Ja. Das ist geschafft! Ah. Das ist ja, geschafft! Ich ich dachte, in zwei Minuten aufhören zu spielen. Ach Gott, zwei Minuten. Und dann müssen wir nichts schneiden. <lacht> Obwohl, wenn es dann nur ein paar.. Muss das auf dem Punkt 45 Minuten sein? Dann darf es auch 40 sein, wenn man ein bisschen was wegschneidet. Benutzername kann mich mal am Arsch lecken. 45 Minuten. Und ne, wenn es ein paar Sekunden weniger sind, dann ist es halt so. <lacht> Der hat das ja alles zu verantworten hier, ja? Die Echt? ganze Echt? Scheiße. Was soll das? Ich dachte, wir müssen... Ah, oh, nee. <lacht> Wir müssen... Ah, oh, nee. Okay. Ich wollte sagen, wir müssen mal mit ihm reden, wie YouTube funktioniert. <lacht> <lacht> Was hast du denn für einen großen Kritikpunkt? Jetzt sind Videos, die 45 Minuten lang gehen. Niemand Ach, oh. guckt! Niemand! Ja doch, um, um das Leiden zu sehen. Und, na gut, bei uns war es jetzt nicht Leiden, wir haben einfach viel gequatscht, ne? <lacht> Obwohl das 200 ist. schaffen? Meinst du, wie viel so. Zeit habe ich noch? 45 Sekunden habe ich noch. Ich glaube, das ist auch keine Sekunden. Hm. Anfang war noch am besten mit diesem Glitch da, ne? Der kam auch jetzt gar nicht mehr. Dieses Runterfallen? Nee, stimmt. Das war lustig. Das ist ah, jetzt mal. Warum verkauft man sowas? Warum gibt es sowas überhaupt? Denkt mir wirklich jemand, dass man das spielt? Gut, ich mach's jetzt gerade, aber das ist ja nur, weil mich jemand äh, verarschen wollte damit. Aber dann spielt man doch sowas nicht. Das ist halt wie so ein wie so ein Handy-Game. Das ist auch, auch manchmal so Flappy Bird, wie halt heißt. Flappy Bird. Ja, es gibt ja viele. Das ist ja auch so ein Game. Oh Run-Games, run ja, temple Run und sowas, ne? So, du hast es geschafft. Ja, den, den run noch komm. Den hier noch. Den hier noch. So, das wird jetzt der Mega Run. Ich merke es jetzt, dass der wird richtig gut. Ich noch kein No-Brain-Run gemacht, ne? Vielleicht werde ich ja durch die Brains ja schneller. Nee. Ich will kurz einmal noch einmal ohne. <lacht> Scheiße, ich fühle mich doch ein bisschen gepackt, ne? Nee, Quatsch. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, oder? Nee, wird so schneller. Also, eigentlich kannst du die Gehirne komplett ignorieren, oder? Für keine Bedeutung. Wenn der wenigstens dann dadurch Ausdauer bekommt oder so, ne? Eins habe ich jetzt. Gut. Warum halte ich jetzt so lange durch aber mal? So langsam wird es aber schwer, auch keine. Okay, das war's. Hallo. Oh, klar, super Spiel! Hey! hey. Ah, man geht ja direkt komplett raus. Warte mal, ich wenigstens kurz für die Abmoderation mal den Ladescreen an. Welches Spiel geht mit Escape komplett raus? Warum? Ah. UBS, hallo? Ah. Aha. Ja, liebe Leute, vielen lieben Dank. Was ich muss mal kurz gucken, wen äh, Alex Buben habe ich verschenkt mit einem ganz tollen anderen Spiel, wovon ich gar nicht mehr weiß, welches Spiel das war. Aber es war, äh, ich habe besser als das hier, aber das werden wir ja sehen. Das werdet ihr morgen sehen auf dem Kanal von Alex Buben. Und nochmal danke an Benutzername, dass du das mal wieder durchgezogen hast. Diese äh, Winter-Trash-Games, nenne jetzt einfach mal Weihnachts-Trash-Games. Ähm, und ich hoffe, dass ich nichts dabei sein kann. Dann äh, guck ich, suche ich hier wieder Asyl bei Ina oder <lacht> gucken, wie ich das mache. Na klar, ja, vielleicht strebe ich bis dahin auch wieder. Nein, Quatsch, nein, nein, nein. Mach ich nicht. So, okay, also vielen lieben Dank, ihr, dass ich deinen PC benutzt habe, dass du mich gerne. unterstützt hast, dass du so gespielt hast, dass du Gehirne rausgesucht hast, dass du über Zombies mit mir geredet hast. Vielen lieben das Dank. Das war sehr schön, Das hat sehr viel Spaß gemacht, dir beim Leiden zuzuschauen. Ja, ja, ging über Leiden. Ja, ja, doch, doch, ein bisschen. ne? Bisschen. Alles klar, super. Bis dann. Tschüss. Tschüss.